Fehlt es Ihnen auch, das gemeinsame Essen mit Freunden, zusammen zu kochen, sich in Restaurants zu treffen, in Bars zu tanzen, Spaß zu haben oder am Stammtisch zu diskutieren? Was es bedeutet, das alles nicht zu können, erleben wir gerade. Für uns eine Ausnahmesituation, für viele Menschen in Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt leider Alltag. Und dabei ist Essen Identität, Kochen ist das, was wir von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben. Da ist immer auch ganz viel Gefühl drin. Eine Frau, die Möglichkeitsräume für junge Menschen mit Migrationshintergrund öffnet, ist Anna Löwenherz. Sie leitet den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes Teltow-Fleming und organisiert auch Veranstaltungen, bei denen sich Menschen verschiedenster Kulturen über das gemeinsame Kochen und Essen begegnen können. Anna, erzähl doch mal von diesen Veranstaltungen. Was steckt dahinter? Ja, Die Idee ist ganz einfach. Essen verbindet, auch wenn nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. Man kann gut ausdrücken, wenn es einem schmeckt. Und genau das wird auch von anderen gut erkannt und verstanden. Es ist eine universelle Sprache. Wenn alle satt und zufrieden sind, gibt es noch mehr zu lachen. Geschichten werden erzählt, es wird über die Bedeutung eines Gerichts gesprochen, über die Verbindung zur Heimat, Ähnlichkeiten werden entdeckt, interessiert nachgefragt, wie hast du das denn gekocht und Rezepte werden ausgetauscht. Gemeinsames Essen ist oft eine ungezwungene Annäherung, generationenübergreifend, ein Einstieg in das Kennenlernen einer anderen Kultur, eines Menschen und seiner Geschichte. Und all das passiert, zum Beispiel, wenn wir mit Menschen im Übergangswohnheim kochen oder zum interkulturellen Nachmittag gemeinsam ein Buffet gestalten. Wen meinst du denn mit wir? Menschen verschiedener Kulturkreise, vom Kleinkind zur Seniorin, Vertreterinnen aus Behörden und Einrichtungen, Mitarbeiterinnen aus anderen sozialen Diensten, also ganz verschiedene Menschen, die sich so auf eine andere Weise kennen und schätzen lernen. Eben übers Essen. Vielen Dank, Anna. Und Ihnen einen schönen Tag, auf dass wir bald wieder gemeinsam kochen und essen können.